Wie man Rotationssensoren aus Gabellichtschranken aufbaut, habe ich in einem vorangegangenen Video gezeigt. In diesem Video möchte ich euch die Funktionsweise eines sehr einfach aufzubauenden, elektromechanischen Sensors vorstellen. Beginnen wir mit der einfachsten Variante bestehend aus einer Unterlegscheibe und drei Stücken Draht. Drahtstück Nummer 1 ist an der Unterlegscheibe festgelötet und dieses Bauteil ist an einem Gewinde verschraubt und drehbar gelagert. Drahtstück Nummer 2 ist mit dem Minuspol einer Gleichspannungsquelle verbunden und schleift an der Drehachse. Drahtstück Nummer 3 ist so zurechtgebogen, dass ein Drehschalter entsteht. Wird dieses Drahtstück über einen Widerstand an plus 5V einer Gleichspannungsquelle angeschlossen, so liegt hier eine Spannung von nahezu 5V an, wenn der Schalter offen ist und 0V sobald dieser geschlossen wird. Mit jeder Umdrehung wird der Kontakt für einige Zeit geschlossen, womit ein Mikrocontroller die so entstehenden Pulse zählen kann. Eine unangenehme Eigenschaft mechanischer Schalter ist das elastische Zurückprallen gegen die Federkraft der Kontakte. Gut zu sehen ist das in diesem Oszillogramm mit einer Zeitbasis von einer Millisekunde. Beim Schließen des Drehschalters findet kein sauberer Übergang statt, sondern die Spannung springt mehrfach zwischen 5 und 0V hin und her, um erst nach etwa 4 Millisekunden auf 0V Level zu bleiben. Umgekehrt ist dieses Hin- und Herspringen auch beim Öffnen des Schalters zu beobachten. Die Spannung springt jetzt mehrfach von 0 auf 5V, bis das 5V-Signal konstant bleibt. Dieses Verhalten elektromechanischer Schalter bezeichnet man als Prellen. Damit der Mikrocontroller nicht jeden der durch das Prellen ausgelösten Pulse irrtümlich als eine Umdrehung des Rotationssensors interpretiert, wird die Software angepasst. Erst wenn ein High- oder Low-Signal für mindestens 50 Millisekunden anliegt, was mehr als dem Zehnfachen der gemessenen Zeitdauer für das Prellen entspricht, wird ein Übergang als Schaltpuls interpretiert. Somit arbeitet der Drehsensor problemlos, solange die Drehzahl nicht zu hoch wird. Genaueres zu dieser Problematik gibt's auf der Projektseite. Drehen wir den Sensor ein wenig vor und wieder zurück, so zählt der Mikrocontroller eine weitere Umdrehung, da die Drehrichtung mit dieser Konfiguration nicht erfasst werden kann. Ändern wir den Drehschalter ein wenig ab. Anstelle des einzelnen Drahtstücks sind bei diesem Sensor drei Widerstände mit Werten von 560, 1000 und 2200 Ohm an der Unterlegscheibe verlötet. Zur Stabilisierung der Konstruktion sind Unterlegscheibe und Widerstände mit einer Plastikscheibe verklebt. Ein Schleifkontakt bildet wie zuvor eine ständig leitende Verbindung zum Masseanschluss des Mikrocontrollers ...und der zweite Kontakt des Schalters ist über einen 1 Kiloohm Widerstand mit dem Plus 5V-Pin des Arduino verbunden. Ist der Schalter offen, so liegen an dem Messpunkt wie zuvor 5000mV, also 5V Spannung an. Wird der Schalter über den 560 Ohm Widerstand geschlossen, so entsteht ein Spannungsteiler aus einem 1 Kiloohm und einem 560 Ohm Widerstand an 5V Gleichspannung. Rein rechnerisch ergibt sich ein Spannungsabfall über den 560 Ohm Widerstand von 1.79V. Zu messen sind 1867mV, was innerhalb der Toleranzen liegt. Wird der Sensor weitergedreht, steigt die Spannung wieder auf 5000mV, sobald der Schalter geöffnet wird... ...und es sind 2705mV zu messen, wenn der Schalter über den 1kΩ Widerstand geschlossen wird. Der Spannungsteiler besteht nun aus zwei 1kΩ Widerständen, womit der rechnerische Wert 2.5V ergibt. Geöffnet springt die Spannung wieder auf 5V... ...und sobald Kontakt zu dem 2.2kΩ Widerstand besteht, fällt diese auf 3445mV. Der Spannungsteiler aus einem 2.2 und einem 1kΩ Widerstand ergibt rechnerisch an 5V eine Spannung von 3.44V. Die Spannungswerte werden über einen Analog-Digital-Umsetzer von dem Mikrocontroller eingelesen. Wann immer der Schalter geschlossen wird, liegt am Analogeingang rein rechnerisch eine Spannung von entweder 1.79, 2.5 oder 3.44V an. Dabei akzeptiert die Software Abweichungen an dem Analogeingang von plus minus 0.3V, um die Messabweichungen auszugleichen. Sobald sich der Schalter schließt, kann der Mikrocontroller feststellen, an welchem Widerstand der Vorgang stattgefunden hat. Öffnet sich der Schalter und schließt sich erneut, so kann der Mikrocontroller feststellen, ob zwischen den Ereignissen eine Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn... ...oder im Uhrzeigersinn stattgefunden hat... ...oder ob sich dieser wieder zurück zum ursprünglichen Widerstand gedreht hat. Auch dieser Schaltertyp prellt, was zum einen in der Software zu berücksichtigen ist und zum anderen die maximale Drehgeschwindigkeit des Sensors herabsetzt. Eine volle Drehung wird in drei Schritte unterteilt. Mit drei weiteren Widerständen, ebenfalls mit Werten zu 560, 1 und 2,2 Kiloohm kann eine volle Umdrehung in 6 Schritte zu 60 Grad unterteilt werden. Es können aber auch mehr unterschiedliche Widerstandswerte verbaut werden, wobei ein Nullwiderstand aus einem einfachen Stück Draht besteht. Auf der Projektseite gibt's mehr Infos zu den Widerstandswerten für derartige Rotationssensoren. Acht Widerstände mit vier unterschiedlichen Widerstandswerten ergeben eine Unterteilung in 8 Schritte zu je 45 Grad. Zu bedenken ist, dass die maximale Drehgeschwindigkeit des Sensors mit der Anzahl der Unterteilungen sinkt. Der Drehsensor ist einfach aufgebaut, die Funktionsweise ist deutlich sichtbar und so nebenbei kann man damit ein wenig Grundwissen zu Spannungsteilern vermitteln. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass nur ein Eingang an dem Mikrocontroller belegt wird. Wie sich der Sensor im praktischen Einsatz in Regelkreisen verhält, wird demnächst untersucht. Danke fürs Angugge und bis bald!